Du, jetzt habe ich eine Frage. Ist Schnellladen im Regen gefährlich? Äh, ja, ist sehr gefährlich für die Frisur. Für die Frisur? Ja, da haben wir aber kein Problem, nicht insofern ist es wurscht. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Geri, schau, was ich da mitgebracht habe. Was ist denn das? Da lacht das Herz. Da lacht das Audi Herz. Audi e GT. Wofür steht denn GT? Grand Tourissimo. Okay. Äh, ja, das ist eine Fahrzeugkategorie, die gibt es seit ewig und drei Tagen. Das sind also quasi ganz sportliche Fahrzeuge, die aber so einen gewissen Alltagstauglichkeit, und so Langstreckencharakter haben. Und die von der Form in Wirklichkeit alles so ausschaut. Das heißt sehr, sehr stark Coupéhaft. Und das ist natürlich sehr dynamisch. Und das ist natürlich jetzt die dynamische Art und Weise, wie man Elektromobilität äh, abbewegen kann. Kannst du nur erinnern, wie wir mal also in Linz waren? Haben wir ja über den Heckspoiler geredet? Genau. Das Fahrzeug kann eines. Es macht die Automatik mit einer gewissen Geschwindigkeit. Genau. Aber wenn du zeigen willst, wie elektrisierend das, denn ich, das sein kann, ja. kannst du selber aufstehen. Ja, das ist die sogenannte Eisdielenfunktion. Die Eisdielenfunktion? Die Eisdielenfunktion braucht man, wenn man äh, daheim am Sonntagnachmittag im Ort an der Eisdiele vorbeifährt und zeigen will, dass man einen Hexpoiler hat, dann hat man natürlich nicht die Geschwindigkeit, dass der von der aus fährt und so fährt er halt mechanisch aus und jeder sieht einen Hexpoiler. Ich hab's verstanden. Aber der Audi e-tron GT4 macht auch abseits der Eisdiele richtig Spaß. Immerhin bringt der Ingolstädter's hatte 350 Kilowatt an Leistung mit sich. Mit einem Drehmoment von 630 Newtonmetern geht's mit Allradantrieb in 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Der Audi schafft eine WLTP-Reichweite von 501 Kilometern. Über das 800-Volt-Bordnetz lädt der Akku mit bis zu 270 Kilowatt. Das verspricht unter Idealbedingungen eine Ladung von 5 auf 80 Prozent in nur knapp über 22 Minuten. Harry und Gary sind heute also mit einem echten Spaßgefährt am Start. Mit dem Audi wollen sie heute dort fahren, wo man richtig fahren kann, wenn man kann. Am Salzburgring. Wir haben uns also überlegt, wie schaut es also mit dem Verbrauch, mit dem Stromverbrauch aus, wenn wir auf dem Ring versuchen, möglichst exakt 80 Kilometer zu fahren. Das entspricht einer Rundenzeit von 3 Minuten 10. Und in der zweiten Runde will Harry den Unterschied zu einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h sehen. Also ganz ehrlich, mit dem Auto am Salzburg Ring 80 und 100 fahren, ist ja eigentlich ein bisschen Themenverfehlung. Ja, ja, Gary, aber heute geht es um steigenden Verbrauch wie viel verbraucht der e-tron GT bei 20 kmh mehr. Um das zu messen, muss Harry aber die Rundenzeiten ganz genau treffen. Ob ihm das gelingt, das sehen wir etwas später. Denn zuerst treffen sich unsere E-Profis an einer der schnellsten Ladesäulen der Gegend, am Hypercharger in Mondsee. Hier wollen sie das Ladesystem des Audi testen. Er verspricht immerhin eine sehr hohe maximale Ladeleistung. Das ist einer von den Ionity-Schnelllader, die können rein theoretisch bis 350 kW, das werden wir nicht ganz brauchen. Das Auto hat eine Maximalleistung von so knapp 270 kW und ja. das werden wir uns jetzt anschauen, wie das funktioniert. Du hast ihn dankenswerterweise ja leer gefahren. Und konditioniert? Und konditioniert. Was hast das? Konditioniert heißt, du hast die Ladesäule als Ziel eingegeben ja. und um diese Schnelllademöglichkeit wirklich im Fahrzeug nutzen zu können, muss die Batterie natürlich in einem idealen Temperaturfenster sein. Ja. Und also Sobald das Auto warst, du fährst zu der Ladestation daher, kannst es also am Weg daher die Batterie vorkonditionieren, sprich auf die richtige Temperatur bringen. Also, das Auto ist bereit. Damit rein mit dem Strom. Wir wollen immerhin noch auf den salzburg ringen. So, wir aktivieren. Berühren Sie den Bildschirm. Ja. So, okay. Verbindung zum Fahrzeug herstellen. Das heißt, Man nimmt das wir Teil. stecken an. So, Aha. und jetzt sagen wir Start und jetzt geht's los. Und jetzt sieht man schon ah. 242 kW, jetzt geht's. So richtig los, jetzt muss ich mein Handy holen, 17,1 Kilometer pro Minute Lotto mit einer Leistung von 252 kW. Genau. Das ist ja turbo geil. Wir haben aber auch schon 5 Euro verdankt. Wir haben auch schon... <lacht> okay. Aus, ausschneiden, aber Nein, nein, Gerry. Wir zeigen hier nichts als die nackte Wahrheit. Mittlerweile beginnt es immer stärker zu regnen. Schön langsam wird es ungemütlich. Doch Harry und Gerry stehen hier nicht alleine im Regen. An der Nachbarladesäule treffen sie David, einen begeisterten E-Mobilisten aus Linz. David, wir haben dich jetzt zufällig also hier im Monse getroffen. Du bist mit einem Skoda da, das ist das also der neue oder? Neue der neue Enyaq. Der neue Enyaq. Okay. Können wir mal schauen, was also der uns die Ladesäule an Informationen gibt und was du, mit was du angefangen hast, wie wir gerade laden, erzähl uns ein bisschen. Ich habe eingesteckt mit rund 20 Prozent Ladestau. Ja. Ich habe mit 130 kW geladen. 130 kW, neuer Softwarestand. Das ist die neue Software, genau. Okay. Und jetzt bei 55% Prozent, äh, bringen wir noch 125 kW das ist ja, rein. Das ist eine ja gute Ladekurve, oder? Toll in Ordnung. Wie weit musst du jetzt noch aufladen, dass du Nein. so nach Linz kommst? Ich bin eigentlich schon wieder fertig. Ich war noch auf der Tankstelle, wo du was zum Trinken kaufst und okay. bin eigentlich schon wieder fertig. Wie viele Minuten hast du also da ungefähr? Also jetzt? 13 Minuten. 13 Minuten. Das reicht ja gerade für einen Kaffee und aufs Klo gehen, oder? Nein, das ist ein Stress. Das ist ein Stress? Das ist ein Stress, okay. wenn du das zusammenbringst, ja. Na bitte. Da geht Schnellladen fast schon zu schnell. Zumindest steht man dann nicht so lange im Regen. Aber apropos Regen. Regen und Strom? War da nicht noch etwas? Du, jetzt habe ich eine Frage. Ist Schnellladen im Regen gefährlich? Äh, ja, ist sehr gefährlich für die Frisur. Für die Frisur? Ja, da haben wir aber kein Problem, nicht insofern es wurscht. Aber gerry ich hoffe nicht fürs Auto. Nein. Fürs Auto definitiv, nicht. das Auto ist auch für Regen gebaut und damit funktioniert natürlich auch Schnellladen bei Regen, ohne dass man irgendwo Angst haben muss. Es zeigt aber schon einen Punkt, der immer noch ein großer Unterschied zwischen Elektromobilität und der Verbrennerwelt ist. Die Verbrennertankstellen, also wenn wir es da drüben haben, die haben alle ja doch so weit haben wir bei der Elektromobilität noch nicht, aber ich denke, das wird auch kommen, dass das einmal ein bisschen komfortabler wird. Damit wird es jetzt aber Zeit. Unsere zwei E-Profis haben den Audi e-tron GT abgehängt. Harry will jetzt damit zum Salzburgring und dort mit zwei unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten den Verbrauchsunterschied sehen. Er fährt zum Ring und lässt dort nichts anbrennen. Es geht sofort ab auf die Strecke. Dabei hat Harry Glück. Während es in Mondsee noch stark geregnet hat, ist es am Salzburgring noch halbwegs trocken. In der ersten Runde will er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Das entspricht einer Rundenzeit von 3 Minuten 10. Und die zweite äh, Herausforderung, die wir also uns gestellt haben, ist, das gleiche mit 100 km/h zu machen. Das ergibt eine Rundenzeit von 2:30. Harry trifft die erste Runde fast perfekt. Nach 3 Minuten und 11 Sekunden überquert er die Stadt-Ziellinie und hat dafür einen Durchschnittsverbrauch von rund 22 Kilowattstunden pro 100 km auf der Uhr. Auf in die zweite Runde. Harry hat sichtlich Spaß am Audi e-tron GT. Diesmal muss Harry 2 Minuten und 30 Sekunden treffen. Wird Harry das auf der feuchten Strecke im Nesselgraden wieder genauso gut treffen? Äh, fast. Diesmal war er 3 Sekunden schneller als geplant. Ein Minimalunterschied, den wir aber vernachlässigen wollen. Jo. Fassen wir nur mal kurz zusammen, also die Runde mit den 80er, da haben wir ganz grob 22 Kilowattstunden braucht und die schnelle Runde mit dem 100er Schnitt, da waren wir bei 35 Kilowattstunden, das heißt also ein gutes Drittel mehr. Nachdem es so viel Spaß gemacht hat, dreht Harry noch ein paar Runden am Salzburg Ring und will danach den Audi e-tron GT ein paar Minuten am Salzburger G-Schnelllader laden. Der Akku wird für den Schnellladevorgang vorbereitet und startet die Konditionierung. Jetzt heißt es für Harry aber Abschied nehmen vom Salzburg Ring, es geht zurück nach Monsi. Dort wartet Gary schon sehnsüchtig auf die Ergebnisse. Ich bin also mit dem Auto also zuerst eine Runde gefahren und wir am Salzburg Ring, waren von 50 Kilometern, habe ich ungefähr 20 Kilowattstunden gebraucht, das entspricht sehr gut dem wltp wert Und wie ich also das Ziel eingeben habe und er zum Konditionieren angefangen hat, ist natürlich der Verbrauch nach oben gestiegen. Warum? Ja, weil er natürlich die Batterie ein bisschen harzen muss ja. bei den Temperaturen heute und das braucht einfach Strom. Aber mit 20 Kilowattstunden am Salzburg-Ring, das, das habe ich nur braucht bei 80 kmh und wie wir mit 100 kmh gefahren sind, waren es über 30, fast 35. Also ganz ehrlich, mit dem Auto am salzburg -Ring 80 und 100 fahren, ist ja eigentlich ein bisschen Themenverfehlung. Ich habe mir nicht mehr traut. Aber, ja. Es war feucht mit den Winterreifen. Also. Ja, also es war schon ein bisschen was gegangen. Ja, mit dir. Okay. <lacht> ja, das kann sein. Wir haben heute auf jeden Fall viel gelernt. Bei einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit steigt der Verbrauch massiv. Eine gut vorkonditionierte Batterie lädt deutlich schneller als eine eiskalte, manchmal sogar so schnell, dass ein Ladestopp nicht einmal für einen gemütlichen Kaffee ausreicht.